Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 Erste Lesung Gesetzentwurf Landesregierung Gesetz zur Änderung des Lebensmittelchemikergesetzes. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieses Gesetz soll die Grundlagen dafür schaffen, dass ein transparentes Auswahlverfahren zur Vergabe von Ausbildungsplätzen möglich ist. Ich freue mich auf die Ausschussberatung. Vielen Dank. Freuen sich alle, das war die erste Lesung eingebracht, keine Aussprache, Überweisung an den zuständigen Fachausschuss, auch das ist einvernehmlich.